Dieses Video setzt die Kenntnisse des vertiefenden Niveaus voraus. Zumindest sehen Sie die Links unten. Ich sage ich jedem mal, dass es zumindest so viel sein wird. Also, bei Aufnahme des Videos habe ich die Links noch nicht geschrieben. Also wenn keine Links da stehen, warten Sie noch ab. <lacht> Definitionsmenge. Also wir sind immer noch beim Arbeiten mit Termen. Und wir sind jetzt beim Thema Definitionsmenge. Besonders bei Brüche. Ja, äh, und das geht halt so nehmen wir dieses Beispiel jetzt hier und wir sehen hier mit Nenner sind verschiedene Termen ja? und x hoch 2 plus x und so weiter und so fort x hoch 2 plus x, das ist x mal x plus 1 das ist x minus 1 x hoch 2 minus 1 schauen Sie die binomische Formel das ist x minus 1 mal x plus 1 und das hier, da haben wir herausgehoben ja? das haben wir jetzt hoffentlich schon gelernt alle diese Faktoren stehen im Nenner. Und es gibt eine Regel in Mathematik, die besagt, die Division durch 0 ist nicht definierbar. Äh, das kann man hier, gibt es eine Erklärung in Wikipedia, die ist ein bisschen kompliziert. Es gibt einfache Erklärungen, aber wie auch immer, man kann das schon sehen. Der Nenner also darf also nicht 0 sein. Das, das geht nicht, wenn es hier unten 0 ist. Also... Und wann ist der Nenner 0? Wenn das hier, x mal x plus 1, also das erste hier, das ist x mal x plus 1, wenn das 0 ist oder wenn das hier, das hier auch, wenn das 0 ist oder wenn das hier 0 ist, dann wird eine von diesen Nennern 0 sein. Und wann ist x mal x plus 1 0? Es kann entweder das x 0 sein oder, und dann ist das Ganze 0, weil 0 mal irgendwas halt immer 0 ist, oder es kann das x plus 1 0 sein und wenn das x plus 1 0 ist, dann bringen wir die 1 auf die andere Seite, also wenn x minus 1 ist. Äh, das, wenn x minus äh, 1 0 ist, also in diesem Fall, dann sollte x 1 sein. Also das bedeutet, diesen Ausdruck kann man für alle Werte von x definieren, außer wenn x minus 1 0 oder 1 ist. Also x darf nicht diese Zahlen sein. All die anderen darf x sein. Okay? Man sagt also, dass die Definitionsmenge, die Menge der reellen Zahlen, wenn nichts anderes gesagt ist, ja, die reellen Zahlen, außer minus 1, 0 und 1 ist. Und man schreibt, x ist nicht gleich diese drei Zahlen oder dass die Definitionsmenge d gleich die ganzen reellen Zahlen, schauen Sie, die, die Zahlenmengen und um dieses Symbol nochmal zu sehen, ja, die reellen Zahlen, außer also dieser schräge Strich von oben links nach unten rechts diese <lacht> drei Werte ja also hier ist eine Aufgabe die, wo, die wir später lernen werden, werden oder, äh, äh, kommt heraus dass x gleich minus 1 ist was nicht sein darf und daher hat diese aufgabe dann gleich 0 hier äh, keine lösung ja das werden wir aber das ist noch eine stufe höher ja, geduld. Ja. Aber ich muss sagen, also wenn man so Schritt zum Schritt lernt und aufbaut, dann ist Mathematik nicht so schwer eigentlich. Also meine Erfahrung Nach, also ich habe wirklich wenige Leute bisher wirklich sehr, sehr wenige Leute, die sowas nicht verstehen könnten. Ja. aber das, da muss man halt lernen, so wie beim Fahrradfahren halt, ja. Also man muss halt üben und lernen. Ja. Und schauen wir jetzt hier, was mit Wurzel von x 2 ist. Also wir haben schon gesehen, die Wurzel darunter muss immer eine nicht negative Zahl sein. Also die Zahl hier unten äh, darf nicht weniger als 0 sein, keine negative Zahl sein. Äh, und daher muss dieser Ausdruck hier größer als 0 sein. Also bringen wir die 2 auf die andere Seite. x muss größer oder gleich 2 sein. Also dieses Symbol, dieses Symbol hier bedeutet größer oder gleich. Wenn ohne diese Linie hier unten steht, dann ohne nur das, bedeutet größer. Das hier muss größer als das sein. Das ist was dieses Symbol bedeutet. Okay? Und also damit dieser Ausdruck überhaupt definierbar ist in der Menge der reellen Zahlen, dann muss x größer oder gleich 0 sein. Und also wenn bei einer Aufgabe dann herauskommt, dass x kleiner als 2 ist, dann hat eigentlich diese Aufgabe dann keine Lösung. Und somit haben wir auch die Definitionsmenge erklärt. Danke sehr.